Aber es ist schon die große Karte, oder? Naja, mit dem Steg hier. Da müssen wir hin. Hier sind wir. Bist du blind? Hey alle zusammen. Ich habe mir gedacht, ich spiele mal wieder ein bisschen Sea of Thieves. Seit gefühlt zwei Jahren mal wieder. Und mit mir dabei ist der liebe Lion Chiefs, der mit mir das Spiel zuletzt in der Beta gespielt hat. Es ist also ziemlich lange her, es hat sich viel getan und deswegen sind ziemlich lustige Aktionen dabei rausgekommen. Wundert euch nicht, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen hört es sich so an, als könnte ich nicht ordentlich sprechen, weil ich zu blöd dafür bin. Und außerdem könnt ihr natürlich gerne das Video liken, mich abonnieren und gerne einen Kommentar da lassen. Na dann, viel Spaß! Oh. So, ich schmücke schon mal das Schiff. Ah, das ist mir freigetreten. Hilfe! Also vorne kommt okay. auf jeden Fall ein Einhorn hin, ganz klar. Dann machen wir ihn ohne Zahn. Wie ist das? Oh. Ohne Zahn? Vorne aufs, ohne Zahn ist das Beste. Auf das Schiff. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Hast du es hier auf eigentlich jemals auf der neuen Xbox gespielt? Nee, oder? T tatsächlich schon, ja. Echt? Okay. Ja, aber nicht lange. Moinsen. Hallo. Schiff habe ich schon, also wir sollten ein bisschen Vorräte. Wann mhm. hast du zuletzt gespielt? Also, was weißt du, was neu ist, was ist für dich? Also das war lange her. Also, dass man mit fischen, mit kochen, dass du jetzt so kleine Haustiere hast. Mhm. Äh, dann die Harpunenkanonen, was es gibt am Schiff. Da, da, du was kannst du das du Schiff mass zerstören mit so. Oh, nennen, nennen sich die Doppelkanonen? Kanonenkugel, mhm. eher an Ketten, mit Ketten. Äh, ja, mehr weiß ich jetzt eben nicht. Hier einmal eine, Kiste. Ich häng fest. Noch eine, eine Kiste, Kiste. Noch Kiste. Ach so. Obstkiste. Ja, warum nicht? Ja, ein bisschen, ein bisschen Vorrat. Ja. nach unten das Zeug, okay. Das Müssen wir noch irgendwas holen? Wahrscheinlich einiges. Ich habe so lange nicht mehr. Du steht. kannst ja ein paar Kisten leer machen. Ich würde einfach schon mal... einfach so eine ganz standardmäßige... Ähm, ja. Goldschu Goldsuche annehmen. Wenn wir das hinkriegen, ja. Ich hoffe. <lacht> so. Ich habe ein bisschen da? was geholt. Ähm, okay. Äh, wir sollten okay. vielleicht für eine Fahrt abstimmen, bevor wir einfach ins Blaue segeln. Äh, okay. Ich dachte, wir segeln einfach so ins Blaue. Yes. Uh, hm, das noch mal mit dem. Hast du den Anker gesetzt? Okay. Ja, falls wir, dass wir nicht gehen können. Sechs Schatzkarten, oh mein Gott. das Wasser sieht was. so gut aus. Das ist so schön, ne? Du müssen am letzten gleich reinspringen. Okay! Rein Nein! Geh ähm. weiter. Ist gut, ich komme mit dem Freund her. Bitte mich rüberschießen. Kannst du selber rüberschießen? Ach ja stimmt, das geht ja auch. <lacht> Tschüss. Oh, okay, das war ein bisschen. Ich pack so lange das Schiff. Ja, was könnte hier sein. Aber das stimmt ja nicht. Ich höre irgendwas bei mir. Irgendeine mystische Musik ist bei mir, was ist das? Ja, da, da glitzert was auf der Wasser. Ist das eine Meerungfrau? Ich weiß es noch, die Musik ist so creepy. Ich könnte eine Meerjungfrau sein. Ja, das ist so eine Statue auf jeden Fall. Ja, es oh. ist die Frage, welche Farbe ist das? Grün, weil ich krieg Damage. Wieso also krieg ich Damage? Weil du Damage kriegst. Es ist so, du musst die, man muss sie kaputt schlagen. Auf jeden Fall eine ich kann mach. man alleine kaputt machen. Bei einer braucht man zwei und bei einer braucht man drei Leute. Die okay. ist gleich unter uns. Hast du noch Schüsse oder so? Ja, ich habe noch Schüsse, vier Stück. Okay, dann wir Sniper. lass von hier aus drauf schießen. Wenn du keine Schüsse mehr hast, äh, müssen wir schlagen. Okay. Yes. Ja cool! Oh, das ist gut. Äh, geht's gut. Ja nice. Äh, Da gibt glaube ich 2000 Gold. Der Stein. Ich weiß, ich weiß die halt von den Farben her. Weiß ich das nicht mehr ganz genau. 2000. Okay. Fein, fein. So, dann wollen wir das unterschiedlich machen. Willst du ah. das die Bildmission machen? Also das unten äh, links die. die. Die mit der großen Insel. Ja, das ist die hier. Willst du die oder willst du Text machen? Nee, ich mache die Bildmission. Also das ist eine ist gleich hier. Eine äh Parole. ja, wir haben gerade ein bisschen Spaß hier. Ja, was, ist, was ist das? Alter, was ist denn das? Jo, alles klar. Fuck. Den kenne ich, kenn ich auch noch nicht. Moni, Moni, Moni. Hallo, was ist denn das? Jo, hier kommen wieder rum, Alter! Hilfe! Du musst die Munition? rufen, oder? Hä? Nein. Alex, du musst die Munition? Bin ich Ach, yeah. ich hab schon den Munition. Yeah. Ja. Ach schon. Okay, der hat. Oh, der hat kein Schild mehr neben dem Schild. Fassant. Jetzt bin ich tot. Nein. Mach. Hey. So, wo waren wir? Ich muss was essen. <lacht> nee, das ist kein Kauf. Da. Ich brauche was zum Essen. Ich brauche was zum Essen. Ende des Piers. Wie kann ich denn. Ja, hier, oder? Oh, hier sieht ganz viel Geld. Okay. Geld einsammeln, Geld einsammeln, Geld einsammeln. Wie kann ich denn. Oh. Wie kann ich denn auf mein Ding zugreifen? Äh, auf mein Essen. Da oben ist das also LB und dann. Ach oh, hier, okay, okay. <lacht> ah, hier ist auf jeden Fall, was das weiß ich hier. Ah hier ist er auch ein Buch. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. So, nochmal. Äh, den Süden. So. Hier sind die Bücher. Kompass. Süden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schaufel. Perfekt. Das war sowas klar. Ich ist keine Muni mehr. <lacht> So, das ist eine Lagerkiste, ja, ne? Schatztruhe, Lagerkiste, whatever. Hier ja, bei uns. Ja, ich weiß, aber ich komme ja nie dazu, von Schiff wegzukommen, so richtig. Ein paar Meter und dann ist schon wieder vorbei. Ähm, okay, man hat warum? hier echt keine Ruhe, ne? Das heißt, oh, ich, ich tot. Auch oh, oh, okay, oder, ich lebe okay, jetzt zum Hai. Oder auch nicht. nicht, nicht. Nein, nein, nein, nein. Warum kommen hier die ganze Zeit Geister? Oh fuck, oder? ich komme nicht mehr hoch, ich komme nicht mehr hoch, ich komme nicht mehr hoch. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Oh mein Gott, ich bin sowas von tot. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, okay. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wo ist die Insel? Nein. Alles okay. <lacht> ja, das ist gut. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Warte. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin hier auch untergefallen. Hilfe, Hilfe. Ich habe so ein Problem. Oh, das ist ein Teil. Okay. Da. nein da. Oh, Wo oh, ist er? Das sind zwei. Ja, einer ist tot, der andere ist auch tot. bin zu spät, aber kann ich dich holen? Dass ich dich holen kann? schon Danke. Ah, oh, das ist ein Captain. Das ist jetzt nicht gut. Oh. Nein, ich hab doch, keine Munition mehr. Ist... Ich hab daneben geschossen. Das ist auch nicht gut. Mobbingkreis, kreis Mobbingkreis kreis Robin kreis okay. Äh. Achtung, fast, ich habe keine Munition. Waaah. Äh, Achtung, Er kommt von dir? Äh, äh, äh, äh, Wurfgeschosse. Nein, nicht die Achtung. Karte. Wurfgeschosse? Wir sind no! Okay. So. <lacht> Ich komme gerade zu nichts gefühlt. Ja, und ich komme mit der Karte nicht zurecht, weil da müsste ich ja zurück zum, zum Steg, weil ja von da aus müsste ich mich dann orientieren. Aber es ist schon die große Karte, oder? Naja, mit dem Steg hier. Da müssen wir hin. Hier sind wir. Bist du blind? Mhm. Ja, dann müsste hier eigentlich... Oder? Müsste die eigentlich sein. Ist die auch... Na gut, da müsste links davon ein Oder? Ich bin gerade voll verwirrt. Ich weiß es halt nicht. Was hier ist -Kopf? Hä, da liegt Geld nee, Warum liegt hier Geld Das ist nicht die gleiche Karte. Nicht die gleiche Karte, gell? Nee, sieht aber fast so aus. Oh Mann. Achso, das passt doch nicht. Oh, ich brauche Schluck zum Trinken. Wo ist sie hin? Direkt vor dir. Das ist meine Katze Mina, die mich auch immer Hä? beim Spielen unterstützt. Ich sehe sie aber nicht, wenn ich sie in der Hand habe, oder? Du Warst sie nicht in der Hand? Du musst ja, am aber Segeln. warum kann ich mich nicht bewegen? Weil so, du am okay. Segel bist. Gib mir noch mal so. dein Kätzchen. Ich glaube, die muss ein bisschen baden. Nein. Geht ich das überhaupt? Gib mir geh, geh, geh mal. Oh, wie süß. So, kann ich mit dir schwimmen gehen? Ey, nein! <lacht> oh, nein! Okay, das, okay, das geht! Mit. <lacht> nein! <lacht> Meine Katze! Jetzt tauchst du noch extra ab, oder was? Wo ist sie hin? Ich hab sie nicht mehr in der Hand. Ist er <lacht> offen? Ne, da ist sie wieder. Ich, sie ist bei mir, wieder... und du? Oh, wow. Oh, okay. fuck. Insel, Insel, Insel, Insel, Insel. Man hat so richtig im Wasser gesehen, wie die Katze so richtig nach oben wollte. Das war echt gemein. Und... Acker sitzt. Oh, das wird zu spät, das wird zu spät, das wird zu spät. Mit der... Boah, du mit deinem... Oh, <lacht> Gott. geht das wieder los? So. Aber da hinten ist oh, auch noch ein eine. Alter! Ich gehe mal weiter. Ja, lol. Ich weiß. Goll. Okay. <lacht> Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Was? Ich gehe mal weg, das sind 10.000 10 Skelette. Oh, ich bin fast tot. Ich brenne, ich bin gleich tot. Ich muss sagen, das sieht für dich auch sehr lustig aus. <lacht> Hilfe! Nee, ich habe eigentlich noch was. Ich mache mir gerade eher Sorgen um unser Schiff. Nee, es steht da noch. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Genau, hier ist nämlich ein Grab. Soll ich kurz gucken? Oh, nein, Mission. Da. Äh. Ist das nicht mehr weit? Gehe sechs Schritte gen Süd, Süd, West. Sechs Schritte Süd, Süd, West. Also hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schaufel. Nö. Stand ich nicht richtig dran? Ops. <lacht> LOL. <Das. lacht> oh, und Skelette sind auch noch da. Ähm. Ich fahr. Ich bleib so. Alter, was ist denn hier immer los? Ja, ist doch lustig. Juhu. Boah, ich hab nix zum Essen und ich bin gleich tot. <lacht> Diese verdammten Geister. Hm, den hast du schön. Ja, okay. Aber ich glaub, ein Geist... hier, ja, ein Geist ist was. da noch. Ja, da ist noch einer. Hinter dir! Alter. Ja. So. Okay. Alles klar. Gut. Das ist wieder eine Schatzkiste. Also eine richtige Schatzkiste. Ich nehme also, mal deine Katze. Danke. Tschüss. Du kannst auch mithelfen ausbruddeln. Aber gut. Da hinten, <lacht> da hinten ist ein großes Schiff. Wir sollten abdüsen. Let's go. Komm. Ja. Ich, lass die, ich lass die Katze zurück. Schnell. <lacht> Katzenfrauen zuerst. <lacht> Au, ich Au. Schon... Lass mich zurück. Was bitte denn Ehemann, die Seele. Ah, Pferden. Okay. Nein, nicht die Pflanzen. Stop. Anker. Wovor warte? ehemann Die muss hoch. Schön. <lacht> ah, Hilfe. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier weg. Ich brauche ein bisschen. Dass let's ich go. Ich äh, nee, Wind ist okay. Segel runter. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Wie vielleicht wollen die nichts Böses. Lass uns ihnen entgegen segeln. Auf Wiedersehen, oh. auf Wiedersehen. Skeletten? Hm. Ja, und wenn hinterher der Bus gekillt wurde, kann man mhm. die Schatzkammer öffnen. Mhm. Man kann auch sein Schiff schrotten, das habe ich auch vergessen zu sagen. Und dann muss man die Löcher flicken. Ne? So, äh, haben wir alles? Ja.